Haben sich ein bisschen die Beine vertreten können. Insofern würde ich gerne den zweiten Teil unserer Veranstaltung aufrufen. Uns stehen wieder drei interessante Vorträge bevor. Und als nächstes kommt Herr Stender vom Kroghof in Börnsdorf. Herr Stender ist, das ist der zweite Vortrag übrigens aus dem Vorstand von Wasserort der Mensch. Herr Stender ist Vorstandsmitglied im Verein Wasserort der Mensch Vorstand und wird uns heute. Beraten, berichten über die Möglichkeiten des Nährstoffrückhaltes durch landwirtschaftliche Betriebe. Und Herr Stender ist einer der Betriebe der ersten Stunde, die eben diese landwirtschaftliche Beratung, von der wir eben von Herrn Schneider gehört hatten, schon lange Jahre in Anspruch nimmt. Dann übergebe ich an Sie. Bitte sehr, Herr Stender. Ja, danke, Herr Borgraff. Ich spreche jetzt möglichst laut, ob das verständlich ist. Und erstmal ein Morgen von mir hier in der Runde. Leider sieht man wenig Gesichter, das ist schade bei einer online vernetzung Aber äh, ich hoffe, dass jetzt die Verständigung einigermaßen geht. Das geben Sie mir mal gutes ähm, Erstmal vielen Dank, dass ich hier einiges aus unserem Betrieb vortragen darf. Und äh, ich sage gleich vorweg, 40 Jahre, äh, wenn ich das voll in der Praxis drin und äh, äh, diese ganze Geschichte, die Bewirtschaftung des Bodens, das bedeutet auch den gesamten Betrieb und äh, Familie und natürlich die äußeren Einflüsse, die wir zu tragen haben. zehn Minuten ist sehr sportlich, deswegen versuche ich äh, da sehr schnell voranzukommen. Hier einmal unser Betrieb. Ich sage es ist halt ein Folklorebetrieb, also Gemischbetrieb. 60 Hektar Eigenland, 100 Hektar zugepackt. Sie sehen schon an dem äh, Anbauplan, dass das sehr vielseitig ist. Wir haben eine breite Fruchtfolge aufgestellt und versprechen uns dadurch äh, Synergieeffekte. Ich komme da später nochmal dazu. Wir haben dementsprechend äh, auch äh, dann eine Viehhaltung, 70 Milchkühe. Das ist heute schon die Hälfte unseres Landesdurchschnitt. aber wir haben auch werden mit 20 Liter Tagesleistung und äh, das zeichnet, dass wir doch ältere Kühe haben und als zweites äh, Tierhaltungsstandfragen sind die 40 Saum im geschlossen System, das heißt alle Ferkel werden gemästet und äh, dann ein drittes stand ist die von Kartoffeln, Das nicht einfach ist. Das große Problem ist die Bewegung der Arbeit, wir sind mit 3,4 AK aufgestellt, aber die Vielseitigkeit erfordert viel Stau und Ländler. Hier nur mal so den Umweltstern, äh, den Einblick, was auf die Familie einwirkt und äh, nur mal so ein kurzer Blick, das ist schon gewaltig und äh, es ist die Diskussion auch mal am Tisch sehr oft, äh, wie lange halten wir das noch durch? Die Psyche auf den Betrieben ist sehr, sehr angespannt durch all diese Dinge, die Einfluss haben auf die Familie. So, wir wollen uns aber in erster Linie unterhalten: Nährstoffe. Das fing schon in den 80er Jahren an, als Herr Vetter die Schlagkartei, Arbeitsgemeinschaft Schlagkartei, errichtet. Dort haben wir Betriebe schon mal Zahlen erhoben, was Eingesetzt worden ist an Betriebsmitteln und äh, die Ernteabfuhren. Und das war einzigartig, selbst die Universität fragte nach uns, ob sie diese Zahlen äh, dann von uns haben kann Es zeigte sich schon, dass eine sehr gute Optimierung zu den Erträgen effizient war und schon das, was wir heute haben wollen. So, flexible Pilotmaßnahmen, äh, das sage ich immer wieder als ein äh, starres Gesetzesform, Ordnungsrecht, das können wir uns mehr bringen, weil jeder Betrieb ist anders, jeder Naturraum ist anders und dementsprechend muss man auch speziell Entscheidungen treffen für die Bewirtschaftung. Exakte Informationen über den eigenen Betrieb werden erhoben, auch eben das, was Sie Herr da schon ansprachen jetzt mit Ingos und deswegen bin ich äh, sehr gerne dabei und damals vor 13 Jahren dazugekommen, weil wir haben einen kontinuierlichen Austausch und äh, insofern können wir immer weiter optimieren und das werden wir nachher auch noch sehen. So, Ausgangslage, die Landwirtschaft war ja auch negativ dargestellt, heute auch noch. Gut, Schafe gibt es immer, aber... Ähm, dieses schlechtes Image versuchen wir natürlich auch mit diesen Präsentationen gegen anzugehen. Wir sind transparent, transparent aber die Berichterstattung ist nicht in unseren Händen. Die Basis für den Erhalt des Betriebs sind positive Betriebsergebnisse, denn äh, ohne ein äh, gutes Ergebnis, wirtschaftliches Ergebnis, kann der Betrieb nicht existieren und dem gegenüber haben wir die überbordende Gesetzgebung, die halt eben der innovativen Praxis entgegensteht. Da kann ich viele Beispiele nennen, aber in der Zeit ist das zu knapp. Und deswegen wird eine gute Beratung immer wichtiger und steuerlich darüber, dass in ganz schleswig alle Betriebe, wenn sie es möchten, Gewässerschutzberatung in, in Anspruch nehmen. So, hier ist ein Beispiel mal, herz amin -Wild. Das ist letztendlich die Darstellung, das Ergebnis, was über das Jahr gelaufen ist. Und ähm, Dr. Antonio, hier der Chef von Ego, sagt, das ist eigentlich viel entscheidender, für die Bilanz. Haben wir das Konto im Herbst abgeräumt, dann steht der Stickstoff nicht mehr oder weniger zur Auswaschung erwartet. Ich habe hier mal den Schlag mischen in der Vorfolge, zum Beispiel beweisen, da sind wir nach Weizen und den Herzen Wenn wir unter 50 sind, ich werde, wir unter 50 haben, dann sind wir voll im Kühnbereich. Auch Weizen zwischenfohlen haben wir das erreicht und Hafer äh, Zwischenfrucht 32. Aber, jetzt kommt das große A, aber die Ackerbohne, ähm, die oder Leguminose insgesamt sammeln für die Nachfolge Die nachfolgende Kultur, die hat auch was davon. Aber im Herbst stehen wir weit über 100 Kilogramm Stickstoff zur Auswaschung Das ist eine Baustelle, wie wir in Zukunft mit Lygiosen besser umgehen können, um diese, diesen Stickstoff zu halten und äh, dass er uns nicht entwischt in den Monaten. So, hier haben wir mal die Nährstoffbilanzen. Es gab verschiedene Variationen. Feldstahlbilanz, hier haben wir mal die Hochstorbilanz. Halten ähm, Sie sich nicht zu sehr an feste Zahlen, auch wenn die vorgegeben sind, dass wir unter 60 sein wollen, sondern wir wollen auch hier zeigen die Tendenzen. Und von 2011, so wir mit Ausreißer mal 2014 oder natürlich die Trockenheit 2018, wo wir nur 50% ertragen hatten vom normalen Jahr, äh, haben wir doch eine feste Tendenz nach oben die wir versuchen immer zu optimieren, aber alles lässt sich in der Natur nicht so einfach steuern. Auch im D bereich denke ich mal, können wir uns sehen lassen, es wird letztendlich auch rechnerische da, aber im Grunde genommen liegen wir bei plus minus 0, auch wenn noch plus 15 steht. Wir haben minus 11, aber äh, ich denke, die Zufuhr bei uns ist sehr optimiert, auch mit den Insofern können sich diese Werte sehen lassen. So, vegetationsbegleitende Maßnahmen. Das ist wichtig, dass wir wissen, was ist im Frühjahr noch ein Stickstoff da. Das müssen wir mit einbeziehen in die äh, Nährstoffkalkulation. Und äh, dann auch weiter steht frühjahrs erminen Das ist Mai, Juni. Messung des o während der Vegetation. Pflanzenanalysen, das gi oder auch ein N-Sensor von einer Firma, da können wir halt eben die Stickstoffaufnahme in der Pflanze feststellen und dann noch sehen, wie sieht die Versorgung aus, muss man nachlegen oder reicht es zu diesem Zeitpunkt. ja, die sich ein bisschen mit den Gemisch gemischten Gefühlen, weil wir haben immer noch ein... Bodendynamik zu der Zeit, was Temperatur oder Bearbeitung angeht. Wir haben ein Messinstrument im Spätherbst, die Biomasse vom Raps festzustellen und darüber zu ermitteln, wie viel Stickstoff hat der Raps im Herbst aufgenommen. Und das können wir dann zugute rechnen im Frühjahr. Letztendlich, die jetzt gerade auch angelaufen sind, die Herz-Aminen untersuchen. Das ist für mich der wichtigste Parameter immer als Betriebsleiter, Wie ist das hier abgelaufen? Hast du die Ziele erreicht? Und natürlich auch für einen selber, dass man keine äh, Verluste hat an Nährstoffen, sondern sie auch nutzt. Hier eine Tiefenmessung. Ganz links die Säule mit 40, wenn das zu erkennen ist, das ist ein Schlag von uns und äh, dort wurde circa auf äh, 7 Meter, 6 Meter gebohrt. Äh, das heißt, diese Tiefenmessung und das ist ein leichterer Standort, dieser Schlag bei uns, äh, zeigt, dass auch da wir, denke ich, nicht schlecht gearbeitet haben gegenüber anderen Betrieben, die ein bisschen höher liegen, aber insgesamt, denke ich mal, kann sich das sehen Niederschlag. Diese Aufzeichnungen sind wichtig, um Rückschlüsse zu sehen, wie ähm, vielfältig ähm, doch das Wetterverhalten ist, über Jahre schon. Eins ist klar: die Temperaturen sind gestiegen, die Sonne ist aggressiver geworden, aber die Regenverhältnisse, die sind, das beobachten wir jetzt über Jahrzehnte, sind in einer sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell gewesen. Ein Beispiel habe ich 2013, da hatten wir mal 167 äh, mm Niederschlag. Das brachte die Sommerkultur und doch Stückstoffverlangung nach unten. Und insofern sieht man daran, dass wir äh, dann mit der äh, untersuchung dann sehen können: Mensch, ist da was passiert? Müssen wir da noch mal gucken, wo wir jetzt noch alles aushalten? Wir sehen aber auch den April, und ich möchte ich gezielt nochmal ansprechen, dass der über Jahre doch immer aufzeigt, die sogenannte Frühjahrstropfen. Und äh, deswegen ist das wichtig, dass wir Wirtschaftsdünger zeitig im Februar ausbringen können, damit die für die für die Kulturpflanzen auch dann zur Verfügung steht. Und dann, sobald zum Beispiel der Raps Ende April in die Höhle kommt, nimmt der er keine Nährstoffe mehr auf. Kommt er erst Anfang April und nicht, der ganze Stickstoff in der Hülle oben auf und wird womöglich noch von dem trockenen ähm, Ostwind davon getragen. Das wollen wir nicht. Leider verbietet uns der Gesetzgeber, dass äh, die, die Wirtschaftsdünger zeitig zu platzieren bei Frost. Da muss man gearbeitet werden, das muss sich ändern. Sonst können wir nicht vernünftig den Gewässerstoff, für den Gewässerstoff leisten. Ja, das habe ich mir mal so aufgestellt, das kleine einmal eins, der Nährstoffeffizienz, das ist die Planung, das wurde schon ange, äh, angesprochen. Die Ertragserwartung, dass man kennt seinen Standort, man kennt seine Schläge. Der Boden, Bestandsentwicklung, Bodenuntersuchung, Frühjahrserlinien, das habe ich angesprochen. Und ich spreche immer von einer ausgewogenen Pflanzenernährung. Wir haben gesehen, ich baue Kartoffeln an und ich nehme nicht gerade das Wort Düngung, sondern Pflanzenernährung. Was können Sie nach der Neue auch schmecken? Das ist, denke ich mal, sozusagen ein Widerhall für mich. Und das äh, sehen wir dann auch bei den anderen Kulturen. Ähm, ich komme dann gleich noch auf der nächsten Tour. Witterungsverlauf, Früherschrockenheit habe ich angesprochen, Nährstoffplatzierung habe ich angesprochen. Dann natürlich die Erfahrung und Fingerspitzengeführung. Ich muss immer sehen, wie äh, Nährstoffe sich platzieren, dort Regen, Regen ist sozusagen der Transport. Das Transportmittel, wie bei uns im Körper, das Blut und die in, an die Nährstoffe in die Pflanze zu bringen. Und natürlich gehört auch ein bisschen Mut zum Risiko. Es können auch mal Mindererträge dabei rauskommen. Und jetzt sind auch die Rückkopplung zum Berater, äh, um halt eben die so äh, oder Beziehung zu bekommen. Ja, mein Fall zur und Angeschlagen sind ein Muss. Praxisgedeckt ausgestaltet, seit 40 Jahren Praxis auf meinem Betrieb. Das habe ich schon in meinem kleinen Handbuch immer gemacht und äh, die Beschreibungen habe ich dann nachher bekommen. Die Anbauberatung mit aktuellen Düngehinweisen ist aussagekräftig, Auswirkungen auf Betriebsergebnisse und Bilanz erst mehrjährig beurteilt. Maßstab für die Weizenqualität, das habe ich auch schon vor Jahren angekündigt. Äh, die Welt. Weizenhandel, der Weltweizenhandel hat immer noch die Basis von self protein Die neueren Sorten haben auch bei geringeren Protein eine ausreichende Bakterienqualität. Das könnte allein für Deutschland, ich habe auch geschätzt, dass es eine Schätzung von 120.000 Pfund M möglich machen, dieses einzusparen. Aber das ist ein Politikum, das haben wir nicht verlangen. Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, intensive Begutachtung des Bodenlebens. Da sind noch Schätze drin, wenn ich meine, wir haben uns in der Vergangenheit zu wenig damit befasst. Vor allen Dingen auch, was bewegen die nibel und große etc. Der weitere Aufbau von Meerhübnos zur Verbesserung der Nährstoffe Wasser. Speicherung. Herr Lorenz Schneider hatte das schon angesprochen. Ich von Wasser, die Aufnahmen das Aufnahme von dem Wasser und ähm, besser ist es auch ein Gegenwirken von Struktur Strukturschlägen und, und, und, und. Das ist noch eine große Baustelle, wo wir noch wesentlich mehr Wissen haben müssen und da sollte noch zusätzlich nur bringen und im Hinblick auf Gewässerschutz. Gerade was Phosphat anbelangt, das ist eigentlich die Hauptausstelle und äh, da ist immer eine, Chemie, ist eine Dynamik drin und äh, wir brauchen vielleicht mehr eine Finanzierung der Nährstoffe zueinander, damit diese Effekte dann zur Pflanze kommen und äh, sonst äh, werden eine Automatisierung äh, immer äh, weiter voranschreiten. Also wir müssen sehen, dass die Nährstoffe zur Pflanze kommen. Und die Nährstoffeffizienz durch Spruchfolgegestaltung, welche Vorteile hat eine Aufstellung der Kulturen in der Reihenfolge, welche sind die kulturen mitgenommen? Ja, hier nochmal die Zukunft des Betriebes, das wiederholt sich. Aber wir haben als einer landwirtschaftlicher Betrieb mit drei Familien davon leben, äh, doch eine harte Konkurrenz und äh, es wird immer schwieriger, äh, wirtschaftlich gegen diese negativen Einflüsse äh, zu bestehen. so Zum Abschluss noch mal ein Bild, ähm, auf rechts unten und auf rechts oben können Sie das sehen, da versuchen wir mal ein bisschen Wirtschaftskünder auszubringen, sind dann leider nicht vorangekommen, weil die Tragfähigkeit des Bodens, das war kein natürlich, äh, nicht gegeben war. Aber man sieht haarscharf natürlich, dass die Pflanzen schon früh ein bisschen Futter brauchen. Und komischerweise war auch das Hiegel auf diesen Streifen zu finden. Also irgendwie merken wir auch, dass es schon Nährstoffe, stehen schon mehr Nährstoffe zur Verfügung. Ja, das war von meiner Seite. Und ich hoffe, es sind nicht alle vom Bildschirm weggelaufen und bedanke mich, dass es soweit äh, mir Aufmerksamkeit gegeben worden ist. Und Vielen Dank, Herr Stender, für den wie immer sehr interessanten und äh, anschauungsweiten Vortrag, der Bericht ähm, aus der Landwirtschaft. In Anblick auf die Zeit äh, würde ich den nächsten Vortrag gerne anmoderieren. Wir würden jetzt von der Fläche in die Punktquellen gehen. Und gar nicht weit weg von dem Heimatbetrieb von Herrn Ständer äh, liegt die Kläranlage der Stadtwerke Plön. Herr Latsch ist der Leiter der Klärwerke in Plön und er möchte uns heute ähm, von einer Idee berichten, wie zusätzlich zu dem bisherigen Nährstoffrückhalt in der Zukunft ähm, kommunale Kläranlagen einen zusätzlichen Nährstoffrückhalt werden leisten können. Vielen Dank, Herr Latsch. Und Sie sind dran. Ja, ich begrüße Sie alle erstmal recht herzlich. Mein Name ist Andreas Latsch und ich wollte Ihnen kurz unsere massen kulturanlage auf der Kläranlage Plön, abgekürzt halt, halt Macup Ihnen mal darstellen. Der Ansatz ist nicht nur einen zusätzlichen Rückhalt der Nährstoffe. Wir wollen die Nährstoffe fast gern null in den Vorflug so weit runter reduzieren. Man muss dazu aber auch sagen, dass Kläranlagen in der Regel schon eine gute äh, Nährstoffreinigung haben. Die liegen in der Regel vom Zulauf zum Ablauf im Wirkungsgrad so circa zwischen 91 und 95 Prozent. Unser Ansatz ist also einmal die, der Nährstoffrückhalt, die Nährstoffreduktion. Zum anderen wollen wir versuchen, äh, den kleinen Plöner See, in dem wir einleiten, wieder in einen ökologisch guten Zustand bringen zu so sodass die Frau Blambeck irgendwann mal nicht nur zwei sehen kann, die grün sind, vielleicht mal einen dritten. Das ist dann unser Ansatz. Die Partner, die daran teilnehmen an diesem System, also was wir erarbeitet haben, sind einmal die Firma Lindus Systems, Herr, Dr. Christian, Herr Niel, Dr. Nils Christian Holm, der praktisch das System entwickelt hat, als Partner zusätzlich zu den Stadtplönen, wie als Stadtwerke und die Christian-Albert-Universität zu Kiel, da unterstützt uns oder ist federführend tätig der Herr Professor Dr. Rüdiger Schulz. Das ist die Zielsetzung unseres Projektes. Da gehe ich einen kleinen Tick ausführlicher drauf ein, weil da sieht man eigentlich schon an der Grafik, was wir mit den Allen alles erreichen wollen. Wir wollen also mit Mikroallen durch Photosynthese, also Sonneinstrahlung, eine erhebliche Reduzierung des Klimagases CO2 erreichen in der Größenordnung für unsere Anlage. Kurz mal eins, zwei Wert, dass Sie es ein bisschen einschätzen können. Wir haben angeschlossen ca. 23.000 Einwohner Gleichwerte und haben einen Zulauf der Kläranlage von 2.500 Kubikmeter am Tag. Aber wir wollen also mit der Algenanlage CO2 reduzieren in einer Größenordnung von ca. 6.000 Tonnen im Jahr. Dann durch die Photosynthese einmal Sauerstoff erzeugen, reiner physikalischer Prozess. Und das Abwasser, hier haben wir die Nährstoffe, wird, soll gereinigt werden, und zwar äh, mit einem Eintrag nachher, ein Resteintrag von fast der Null, was ich erwähnt hatte. Wir wollen zusätzlich Schadstoffe uns anschauen, wie weit dort die Algen diese ebenfalls binden. Mal zwei äh, Werte, die bekannt sind. Also Ibuprofen ist ein Wert, der sagt, dann fehlt ein Schmerzmittel. Und dann haben wir noch Deklofenac. Wir haben einen Wirkungsgrad beim Iproprofen gehabt in den ersten Versuchen von einer Bindung von circa 80 Prozent, was ja nicht unerheblich ist. Bei Deklopfenac war es nicht so gut, waren es nur 20 Prozent. Also da sieht man, dass man noch schauen muss, wie wirkt sich letztendlich äh, die Allenanlage durch die Aufnahme mit Schadstoffen aus. Da komme ich auch gleich noch dazu. Die Algen sollen also sauberes Wasser produzieren, was wir hier unten sehen, was stark Sauerstoff angesättigt ist und damit wollen wir. Äh, was ich erwähnt hatte, den Kleinklöner See wieder das Ziel in ein gutes ökologisches System wieder zurückzuführen. Wie zeige ich Ihnen gleich. Die Algen vermehren sich auch, und das ist auch ein Ansatz der Uni-Tier, dass man sagt, wenn wir die Allen haben, was können wir mit denen machen? Rein nur in die Faulung fahren, geht natürlich, aber man will gucken, ob man mit den Allen noch mehr erreichen kann. Ein paar Beispiele sind hier dargestellt. Wobei eben nicht nur Abwasser über die Anlage gefahren werden kann, sondern man könnte auch Seewasser nehmen, um halt den See, äh, wenn es nur um die Eutrophierung geht, dementsprechend das mit einzusetzen. Bei der Photosynthese sind circa 10% Sauerstofferzeugung, 90% sind Wärme. Die Wärme wollen wir nutzen, um hier in Plön, in einem Quartiersgebiet, dort dementsprechend ein Fernhaltssystem zu implementieren. Wie sieht die Algenanlage aus? Hier haben Sie mal unsere Versuchsanlage. Wie gesagt, das ist eine kleine Versuchsanlage. Wir haben dort Röhren. Die Röhren werden durch die Sonne bestrahlt. Und dort sind die Algen drin. Und dort werden dementsprechend die Prozesse umgesetzt. Nachgeschaltet ist ein Absatzbehälter. Und das ist die Kurz bei den ganzen Systemen. Weil wir haben es bei den Grafiken auch gesehen, dass Algen nicht unbedingt dazu neigen, sich abzusetzen, sondern leider auch die intention haben, um an die Oberfläche zu kommen oder in Schwebe zu bleiben. Der Herr Holm hat also ein System entwickelt durch Selektion als auch durch Forschung, dass er gesagt hat, gut, wir versuchen mal Algen zu kriegen, die sich absetzen. Und das ist ihm auch gelungen. Und somit können die Algen auch im System gehalten werden, was natürlich für die Abwasserreinigung zwingend erforderlich ist. Denn das saubere Wasser wird abgeführt, das ist ja die Abwasserreinigung, und die Algen werden wieder Rücklaufstamm für die, die sich in der Abwasserreinigung auskennen, im System gehalten. Wir wollen den See renaturieren. Wie wollen wir das machen? Erstmal zur Ausgangslage. Wir haben hier bei uns bei der Kläranlage den die Kleinflöder See, wie erwähnt, der hat an hier neben der Kläranlage ein Tiefenprofil von 30 Meter, was Sie hier dargestellt haben, man sehen. In den Monaten Januar, April, Mai, März, etc. pp, sieht man, dass wir über die gesamte Tiefe genug Sauerstoff im See haben. Ändert sich schlagartig, wenn der See sich aufheizt. Und zwar in den Monaten, beispielsweise hier im Juli, August, ich habe das mal im Grauen eingefärbt. dort haben wir einen Anaeroben-Bereich. Das heißt, für alle Angler unter Ihnen, die im kleinen schöner See die und tiefer wie sechs Meter angeln, da werden Sie echt keinen Erfolg haben. Weil in diesem Bereich ist es anaerob, da ist kein höherwertiges Leben möglich. Und das Thema hatten wir ja auch am Anfang, äh, neigt auch dazu zur, äh, zur BioP, also zur Phosphatrücklesung durch das Sediment des Sees. Und da wollen wir mit der Algenanlage auch eingreifen. Das war in der ersten Grafik, das saubere Wasser mit dem Sauerstoff. Wie wollen wir das machen? Unsere Algenanlage, also wir fahren circa 2000 Kubikmeter über die Anlage, so soll die ausgelegt werden, also fast den gesamten Stuhl auf der Kläranlage, wird zusätzlich das Wasser runtergekühlt auf 4 Grad. Und das erreichen wir durch BRKWs und Kältemaschinen. Warum machen wir das? Weil bei 4 Grad ist physikalisch ja die größte Dichte vom Wasser. Und dann setzt sich die Alge, also das Abwasser, praktisch eine unsichtbare Folie über das Sediment des Sees und verhindert so die Perikösung. Wir leiden aus der Algenanlage, also sucht ja kein P mehr rein. Das ist stark sauerstoffübersättigt, das heißt, wenn wir in Klammern unsere unsichtbare Folie, im See haben stark Sauerstoff gesättigt. haben. In dem oberen Bereich ist die Hoffnung, dass einmal eine Perücklösung A vorhanden wird, äh, verhindert wird und B, dass in den höheren Bereichen auch wieder höherwertiges Leben entstehen kann. So, jetzt kommen wir ein bisschen mal zur Technik. Äh, wie haben wir das denn überhaupt vor? Kurz zur Darstellung: Ich sitze hier im schönen Plön. Äh, das ist unser Bürotrag. Ich gucke gerade aus dem Fenster, da könnte man mich sehen, wenn ich ranzoome. Und wir haben hier äh, die Kläranlage. Das ist eine äh, Kläranlage, ganz normal, die weitergehende äh, die Abwasserheilung betreibt. Also biologisch, mechanisch und chemisch. So, wir haben äh, dann in der Algenanlage, wollen wir über ein Verteilersystem, das werden wir mit Tauchernrohrladung im See verlegt, wollen wir halt in Klammern unsere unsichtbare Folie, also das gekühlte Abwasser, äh, hier großflächig, und in den See hier einleiten, weil hier vorne ist auch diese 30 Meter Stelle, die Sie in der Grafik gesehen haben, als man erkannt hat, wie wenig Sauerstoff halt im Monat August beispielsweise vorhanden ist. Ab 6 Meter ist es tot. Und das warme Wasser... Aus der Algenanlage, denn Wärme entsteht nicht nur durch die Algenanlage, sondern auch zusätzlich durch die Kältemaschinen. Wenn Sie etwas runterkühlen, entsteht ja auch dementsprechend Wärme. Das wollen wir nutzen, um das Quartiersgebiet zu beheizen. Da kommen wir gleich zu. Wie würde das jetzt technisch aussehen? Dass man mal ein Gefühl für die Dimensionen mal kriegt. Wir planen zwei Algenmodule, an diesen Flächen dargestellt. Das gereinigte Wasser der Algenmodule wird dann, wie erwähnt, halt den See zugeleitet. Die erzeugte Wärme wird dementsprechend nach Plön geleitet ins Quartiersgebiet. Die erwähnten Wärmepumpen werden, eine zu, werden zusätzlich die Wärme in das System einspeisen, weil allein die Algenanlage reicht nicht aus, um natürlich das gesamte Gebiet dementsprechend mit Wärme zu versorgen. Für die Wärmepumpen, BHKWs, ist in der gesamten CO2-Bilanzierung auch mit Biomethan gerechnet worden. Die große Vision ist natürlich nicht mit Gas unbedingt zu machen, auch wenn es Biomethan ist, sondern da will man äh, mittel und langfristig gucken, wenn das so funktioniert, wenn das wirklich wendig wäre und äh, da will man sehen, dass man ökologisch äh, beispielsweise regenerativen Einsatz auch mit PV, Wind etc. PP. mal sehen, was die Zukunft schönes noch für uns bereithält, dass man dann eben nicht mit Biogas äh, die Wärmepumpen betreibt, sondern halt mit regenerativen Energien. Wir sind im Monitoring mit dran, das Landesstift in weil ich ja in ein stehendes Gewässer mit meiner Kläranlage. Und da kann es kommen, dass wir eine vierte Reinigungsstufe bauen müssen. Das wird ja voraussichtlich Ende 2022 irgendwo Fakt werden, dass man weiß, muss man bauen oder muss man nicht bauen. Und da wollen wir gucken, in Verbund mit der Eigenanlage, welches System sich am besten eignet. Die Standardsysteme sind ja eigentlich PHK, WHK, also Pulveraktivkohle, granulierte Aktivkohle. Dann ist das die Ozonisierung. Und wir sind damit mit einem System mit Ultraschall noch mit der der unikil Wollen wir mal gucken, mit welchem System sich das am besten dazu eignen würde. Ja, das warme Wasser soll mit 80 Grad ins Quartiersgebiet rein und kommt mit ca. 40 bis 50 Grad aus dem Quartiersgebiet zurück. Da überlegen wir auch eine klärschamm mit zu implementieren. klärschamm für unsere Anlagengröße in der Regel rechnet sich überhaupt nicht, weil Sie immer das Problem haben, Sie haben die Wärmesenke gar nicht. Aber da wir ja die hohe Temperatur aus dem Quartierskonzept zurückkriegen, will man gucken, ob man eine Klärschlamm-Trocknungsanlage mit damit betreiben könnte, um auch äh, die Entsorgungskosten des Klärschlamms zu reduzieren. Natürlich ist das Stand jetzt ein Riesenproblem, eine Trocknungsanlage zu haben. Sie werden hochgetrockneten Schlamm so gut wie gar nicht los in den Monoverbrennungsanlagen. Aber das ist halt der Ansatz. Mal gucken, wie das dann auch in Zukunft ist, denn in der Zukunft kann viel passieren. Ja, und letztendlich reicht die Wärme, die wir ins Quartiersgebiet bringen, durch die Algenanlage und durch das Wärmepumpensystem im Winter überhaupt nicht aus. Wir haben mal äh, im Quartiersgebiet Aufnahmen gemacht, das Bedarf ist. Da komme ich gleich noch einen Satz zu. Und dort haben wir also festgestellt, dass wir mit der Algenanlage und dem Wärmepumpensystem von den Monaten grob April bis Oktober das gesamte Quartiersgebiet beheizen können. Es reicht natürlich nicht aus, gerade die Kälte ist ja nicht gerade im April oder Oktober, sondern eher im Dezember, im Januar und da müsste natürlich in der Heizzentrale einmal die Steuerung implementiert sein für das gesamte System und natürlich auch dann ein zusätzlicher Brennstoff vorhanden sein, ein Energieträger, dass wir dann mit Restwärme die Anlage dementsprechend zuführen können, damit wir genug Wärme ins Quartiersgebiet bekommen. Was dort angesetzt wird, da sind wir auch noch nicht ganz auf der Zielgran, da sind Überlegungen auch wie mit Biomethan oder Holzpellets etc. pp. Ja, die Wärme wird dann entlang der Bundesstraße 76 in das Quartiersgebiet gebracht. Das habe ich Ihnen mal hier schraffiert dargestellt. Das Quartiersgebiet umfasst einige Schulen. Wir haben hier das Gymnasium Klöner Schloss. Wir haben hier die, das Berufsschulzentrum. Wir haben hier eine Kirche. Wir haben ein, das Plöner Schloss von Herrn Vielmann. Wir haben das Rathaus der Stadt Plön, also viele, viele öffentliche Gebäude, sodass sich das rechnet, die Wärme hier reinzubringen. Es ist, wie gesagt, für nur ein kleines Gebiet, weil man versucht, mit der Almanlage dementsprechend äh, erstmal zu gucken, was bringt das, geht das überhaupt. Aber wenn man die Zukunft sieht, welche Probleme anstehen, A, die, der Klimawandel, sprich CO2-Reduktion, die Entsorgungskosten, Klärschlamm, die Problematik mit der landwirtschaftlichen Verwertung des Klärschlammes, wenn man anguckt, die Wasserreinigung, wenn man die vierte Reinigungsstufe sich anguckt, wenn man den Phosphateintrag durch, den, durch das Sediment des Sees selbst auch nochmal sieht, ist das eigentlich ein hochinteressantes, komplexes System, Muss man sich aber ehrlich dass ich sagt, Mensch, wenn das wirklich... So, Moment, ich muss kurz schließen, dass das wieder zu sich zurückkommt. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Ähm, dass das System zukunftsweisend meines Erachtens sein kann, wenn wir reden bei Forschung, wir reden nicht, dass wir ein fertiges System haben, dass jeder weiß, dass das Ding auch nur hundertprozentig funktioniert. Wo sind wir jetzt gerade? Wir haben beim Fördergeldträger den PTJ einen Antrag gestellt für die Stadt Plön oder die Stadt Plön hat den gestellt. In der Größenordnung von 10 Millionen Euro. Dort haben wir momentan äh, sind wir aufgefordert, werden, nachdem wir die Skizze abgegeben haben, dementsprechend diesen Fördergeldantrag zu stellen. Das heißt, auch die sagen, ganz so schlecht kann das Projekt nicht sein. Das war jetzt mal in, wirklich im Durchgang. Man kann gerne noch eine halbe Stunde länger erzählen, wie das Projekt. Aber es ist einfach mal so ein Anreiz reinzubringen, dass auch in der Abwasserschiene viel passieren kann. Ich bedanke mich, das war mein Vortrag. Vielen Dank, Herr Latsch. Das war sehr anschaulich und sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf die Betriebsführung bei Ihnen, die wir ja schon ins Auge gefasst haben. Ähm, ein spannendes Projekt und wir drücken auf jeden Fall die Daumen für die weitere Beantragungsphase. Wenn es für alle Beteiligten in Ordnung ist, würde ich durchaus gerne gleich den nächsten Vortrag noch anschließen und dann in die gesammelte Diskussion der letzten drei Vorträge einsteigen. Und würde somit gerne an Frau Katja Borgwart von Landesbetrieb Verkehr des Landes Schleswig-Holstein übergeben. Die uns jetzt den letzten noch nicht betrachteten Pfaden, nämlich die Straßenwege, noch mal näher bringen möchte, welche Möglichkeiten wir denn dort hätten, Nährstoffe und anderes zurückzuhalten. Bitte schön, Frau Borgwart. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören, sonst würden Sie mir bestimmt gleich Rückmeldung geben. Ja, ich arbeite für den Landesbetrieb Straßenrohr und Verkehr Schleswig-Holstein. Ich bin am Standort Lübeck Landespflegerin. Ja, und das Thema heute, äh, Möglichkeiten äh, des Nährstoffrückhalts, diesmal von Verkehrswegen. Ähm, die Emissionspfade des Straßenverkehrs sind zweierlei. Wir haben einmal den Luftfahrt und wir haben den Wasserfahrt. Ähm, für den Luftfahrt werden durch uns äh, in der Regel Ausbreitungsberechnungen durchgeführt in einem Luftsch äh, Luftschadstoffgutachten und dabei prüfen wir, ob wir die Emissionsgrenzwerte der 39. BIMSCHV einhalten. Beim Wasserfahrt ähm, ist äh, das, was wir, was Teil der Genehmigungsanträge ist, ist der Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie und Teil davon sind Mischungsberechnungen für die relevanten Schadstoffe, die wir emittieren durch den Straßenverkehr. Und äh, der Wasserfahrt ist auch Gegenstand des heutigen Vortrags, weil er für die Gewässer einfach relevanter ist. Ähm, ich werde bei einigen Folien nicht alles aufzählen, weil die Zeit doch recht kurz ist. Ich habe es aber alles zusammengetragen, damit Sie das auch nachlesen können. Ähm, hier eine Zusammenstellung der Stoffe, die durch den Sta äh, Straßenabfluss emittiert werden. Ich würde hier einmal nur die Stoffgruppen aufzählen. Da haben wir die Schwermetalle, wir haben die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die polychlorierten Biphenyle, Alkylphenole, das Salz und äh, wie man sie nennt die Nähr- und Zerstoffe. Genau, kann man dann im Bedarfsfall nochmal nachschauen. Wo kommt das her? Also was sind die Quellen dafür? Die habe ich hier mal hier zusammengestellt. Da haben wir natürlich den Fahrbahnabrieb, wir haben den Reifenabrieb, wir haben den Abrieb von den Brems- und Kupplungsbelegen, den Abrieb von Katalysatoren. Dann haben wir natürlich auch die Tropfverluste von Ölen, Kraftstoffen und Bremsflüssigkeiten und ähm, die Fahrzeugabgase. Ja, dann habe ich mir gedacht, ähm, wir reden hier über Nährstoffe, dass ich mal einmal definiere, was sind denn Nährstoffe und was sind Schadstoffe, weil wir reden beim Straßenverkehr eigentlich eher von den Schadstoffen. Nährstoffe sind ja die Stoffe, die von Lebewesen zur Gesunderhaltung aufgenommen und verstoffwechselt werden. Und die Schadstoffe sind die Stoffe, die schädlich für die Lebewesen sind und ihre Gesundheit auch schädigen. Ähm, mit ähm, Stickstoff und Phosphor ähm, emittieren wir natürlich in dem Sinne auch Nährstoffe. Ähm, ich denke, wir müssen uns hier aber nichts vormachen. Die, die, die Stoffe, die der, Straßenbau, äh, der Straßenbetrieb emittiert, sind ähm, nicht als Nährstoffe anzusehen, wir, ähm, denn keiner der vom Straßenbetrieb emittierten Stoffe dient der Gesunderhaltung der Umwelt oder ihrer Lebewesen, weshalb wir als Straßenbetreiber grundsätzlich versucht sind, die Verbreitung der emittierten Stoffe in die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt, um diese Stoffe ähm, zurückzuhalten? Ein Forschungsergebnis oder forsch mehrere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass der Stoffrückhalt am besten gelingt, wenn man die belebte Bodenzone passiert. Ähm, die Prozesse, die man sich da zunutze macht, sind natürliche Prozesse der Filtration, der Adsorption und auch äh, Prozesse des biologischen Abbaus. Nun ist das natürlich davon abhängig, welche Bedingungen wir vor Ort haben. Also das, das bestimmt, welche äh, Möglichkeit, welche technische Möglichkeit wir haben, diese Nährstoffe zurückzuhalten. Wenn wir versickerungsfähigen Boden haben, das ist natürlich das Optimum, dann ähm, versickern ähm, wir über die äh, Bankette und Straßenböschung. Das heißt, in dem Fall kann das Niederschlagswasser direkt über die belebte Bodenzone in den Untergrund gelangen. Haben wir einen Wechsel aus versickerungsfähigem und nicht versickerungsfähigem Boden, kommt in der Regel das mulden rigolen zum Ansatz. Da wird hier unter der eigentlichen Entwässerungsmulde ein Körper eingebaut, in dem versickerungsfähiges Material eingebracht wird, in der Regel Sand. Im unteren Teil, ich muss mich ganz kurz entschuldigen, mein Sohn steht vor der Tür und klingelt. Ich bin gleich da. Das ist authentisch am Homeoffice, jawohl. <lacht> genau, dankeschön. Ähm, dann das Drehrohr im unteren äh, Drittel des äh, Versicherungskörpers. Und ähm, diese, dieser Aufbau dient dazu, das Wasser aufzufangen, äh, dort ähm, zwischenzuspeichern und auch in Bereiche zu bringen, wo wieder versickerungsfähiges Material ansteht. Und man hat natürlich hier dann auch die Möglichkeit, durch diesen Zwischenspeicher, dass von hier aus das Wasser langsam versickern kann. Ähm, und die dritte ähm, die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist, äh, entspricht dem Fall, dass wir vor Ort keinen versickerungsfähigen Boden haben. Dann äh, hat sich nach derzeitigem Stand der Technik die Retentionsbodenfilteranlage am besten bewährt. Ich habe hab Ihnen das hier mal aus einem Lageplan rausgeschnitten. Ähm, wir haben hier, von, komm, hier kommt von der Fahrbahn das äh, Niederschlagswasser an wird hier über ein Abschlagbauwerk in eine Vorstufe geführt, in einen, ähm, in einen Lamellenklärer, wo ähm, die abfiltrierbaren Stoffe abgefiltert werden. Und dann geht das Niederschlagswasser in den Retentionsbodenfilter. Das ist diese Anlage, die Sie hier sehen. Ich zeige Ihnen gleich im Schnitt, wie das Ganze aussieht. Dort findet eine Klärung statt. Das Wasser wird dann hier, äh, kommt am Ende hier wieder raus und wird über den, das Regenrückhaltebecken ähm, dann äh, dem Vorflüter zugeführt. Wie sieht so ein Retentionsbodenfilter aus? Hier mal ein äh, schematischer Schnitt. Ähm, wir haben am, am Boden eben die, dieses Schutzflies darauf die Abdichtung. Darauf werden in bestimmten Abständen die Drehnrohre gelegt darauf der drehen Kies und hier kommt der wichtige Teil, das Filtersubstrat. Ähm, bei uns ist es in der Regel Sand in der Körnung 0 bis 2. Ähm, darauf werden Schilfpflanzen ähm, gepflanzt und ähm, dann kann man hier sehen, dass ähm, wir, ähm, dass man das Wasser dann hier bis zu einem bestimmten Einstaupunkt reinleitet und ähm, das Ganze dann vertikal durchströmt wird und die Reinigungsleistung so erzielt wird. Ähm, die Untersuchungen zeigten, dass diese Retentionsbodenfilteranlagen eine sehr gute Reinigungsleistung erzielt für nahezu alle Stoffe, die wir äh, mit dem Straßenbetrieb emittieren äh, Ausnahme sind, die Ausnahmen sind Blei, Benzoapyrin und Chlorid. Benzoapyrin ist ein m, Pack, also ein polyzyklisch aromatischer Kohlenwasserstoff. Ähm, und, ähm, ja, Blei spielt äh, seit Einführung des äh, bleifreien Kraftstoffs ähm, eigentlich weniger eine Rolle, ist stark rückläufig bei uns in den Emissionen dass wir jetzt nur noch für also in den ähm, fachbeiträgen für die wasserrahmenrichtlinie die mischungsberechnung für benzoap und chlorid durchführen Chlorid ähm, ja, kommt aus den aus den äh, aus dem aus dem winterdienst genau aus dem äh, streuen der fahrbahn um das eis ähm, wegzubekommen. So, in den äh, Fachbeiträgen prüfen wir durch die Mischungsberechnung, ob ähm, die Ausgangsbelastung plus unsere vorhabensbedingte Zusatzbelastung, also was wir dazu bringen, ähm, berechnen wir die künftige Belastung und schauen, ob die Grenzwerte nach Oberflächengewässerverordnung und Grundwasserverordnung eingehalten werden. Und auch nur wenn diese eingehalten werden, ist das Vorhaben genehmigungsfähig. Ja, das war äh, schon der Teil ähm, zu den Dingen, die wir direkt machen können. Und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Was wir indirekt machen, ist, dass wir... Ähm uns Kompensationsmaßnahmen suchen, da ja unsere Vorhaben Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen und wir ja auch verpflichtet sind nach Bundesnaturschutzgesetz, diese Maßnahmen zu, also diese Eingriffe zu kompensieren, ähm, versuchen wir in unseren Kompensationskonzepten auch, ähm, Gewässerrandstreifen zu finden, dass man also da eine ähm, Optimierung vornimmt, Flächen erwirbt, diese äh, Gewässerrandstreifen verbreitet, ähm, Bepflanzungen vornimmt. ja, Und dass wir auch auf diese Weise eben den Eintrag äh, von Nährstoffen in Gewässer äh, reduzieren können. Ja, und damit bin ich schon zu Ende war nur ein kurzer Einblick, ähm, aber wenn Sie Fragen haben, bin ich gerne bereit. Genau, vielen Dank. Das war sehr interessant, Frau Borgwardt, was von Seiten des Straßenverkehrs geleistet werden kann. Ich würde die Runde gerne für alle drei Vorträge freigeben zu Nachfragen und zu Diskussionen. Ich sehe gerade noch keine Nachfrage. Nutze ich auch noch mal kurz die Chance an, mit einer Frage an Frau Borgbart. Ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber natürlich bin ich neugierig geworden zum Thema Chloridrückhalt, äh, weil die Chloride bis jetzt ja nicht gefasst werden können. Was gibt es da noch an Möglichkeiten? Ähm, ja, das ist. Ähm, wir haben da eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten, weil Salz sich einfach ähm, schwer abfiltrieren lässt. Tatsächlich ähm, ist es so, dass man äh, durch die Berechnung ähm, den Mischungsprozess mit den Oberflächenwasserkörpern und auch Grundwasserkörpern sich zunutze macht und ähm, die Zufuhr durch äh, zu den Gewässern in der Regel so gering ist, dass sie gar nicht weiter ins Gewicht fällt. und ähm, dadurch, dass die Ausgangsbelastung, es sei denn, wir befinden, wir befinden uns in der Marsch, aber ähm, ich bin ja am Standort Lübeck zuständig, die Ausgangsbelastung ist in der Regel so gering, dass unsere Zusatzbelastung nicht ins Gewicht fällt. Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an die Referenten oder Diskussionsbeiträge? Ich schreibe nochmal durch die Ecke. Herr Lartsch, eine analoge Wortmeldung. Ja, oldschool halt, ne? Ich äh, sehe eine Frage im Chat von Christiane, weiß nicht, was das ist. Da ist kurz die Frage gestellt worden bezüglich der Seesanierung mit den 0,02 Milligramm Phosphor. Äh, diese 0,02 Milligramm Phosphor beziehen sich aus den, auf den Ablauf der Allenanlage, sprich der Kläranlage, die nachher in den See eingeleitet werden. Und die Biomasse, die Algenbiomasse, die bleibt komplett im System, in der Algenanlage und geht natürlich nicht in den See. Somit haben wir dann auch keine Sauerstoffzierung. Auf die Frage wollte ich jetzt eingehen, weil die stand im Chat so drin. Ich hoffe, das reicht so. Immer, vielen Dank. Guten Tag. Mein Name ist Dorothea Dietrich, ich arbeite in Brandenburg, also in einem ganz anderen Bundesland. Und ich hätte zu zwei Vorträgen die Frage erstens an Herrn Schneider oder beide gerne auch an Herrn Ständer. Zum einen würde ich ganz gerne wissen, dieser, dieser Beratungsdienst wird kostenlos, freiwillig und fachunabhängig angeboten. Da würde ich gerne wissen, wer die Kosten trägt, wer das anbietet und in, in welchem Umfang. Und die zweite Frage bezieht sich auf den Aufbau von Nährhumus. Und da wollte ich fragen, ob der Herr Stender oder jemand anderes vielleicht auch Erfahrungen hat mit, ja, mit der Einarbeitung von Zweigen oder mit oder Laub. An, an Zweigen in, in den Acker, was wohl früher üblich war und wo ich schon mal mitbekommen habe, dass das also sehr viel effektiver ist als, ähm, als Mist, weil es äh, sehr langfristig wirken kann. Und äh, heutzutage wird ja äh, zunehmend auch mit Pflanzenkohle gearbeitet, aber das äh, ist natürlich auch ein sehr teures Verfahren. Jetzt wollte ich einfach mal wissen, ob daran gedacht wird, weil mir bekannt ist, dass eben die Mykorrhiza, die äh, Verbindung mit Pilzen, so sehr wichtig ist für den Aufbau des Nährhumus. Ja, Wer mag übernehmen? Ja, ich möchte gerne dann zur ersten Teil der Frage antworten. Also, es ist vielleicht im Vortrag etwas zu kurz gekommen. Die Beratung wird ja vom Land Schleswig-Holstein, also vom Landwirtschaftsministerium, ähm, oder ist jetzt Leben gerufen worden. Innerhalb dieser großen Gewässerschutz- oder Wasserrahmenrichtliniengebiete ist es so, dass in den sechs Gebieten, die ursprünglich bestehen, auf dem Geest drücken, sind es ungefähr zur Hälfte Landesmittel und zur Hälfte Mittel der EU aus dem ELA-Fonds. Wer in diese neuen Beratungsgebieten, also die drei, die 2019 gekommen sind und die fünf, die jetzt gekommen sind, sind es reine Landesmittel. Das heißt, die Landwirte müssen nicht bezahlen. und Es wird im Grunde aus Landesmitteln und aus EU-Mitteln finanziert. Mhm, danke. Und vielleicht zum zweiten Teil der Frage. Da ging es ja um, ob Blätter und Stöcke und so weiter den Nährhumusgehalt steigern können. Das ist sicherlich so. Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang stehen die irgendwie zur Verfügung und kann man die da aufbringen? Ne? Also es sollte eigentlich ein Ziel des Landwirtes sein, den Humusgehalt des Bodens aus sich selbst heraus zu steigern. Weil ich kann ja den Humusgehalt oder den Kohlenstoffgehalt ja auch steigern, indem ich woanders ähm, Biomasse weghole und auch mein Acker fahre. Also beispielsweise Kompost oder auch Blätter oder Pflanzenkohle. Das ist allerdings ja irgendwo anders weggefahren und dann zu meinem Acker hingefahren. Der Ansatz in der Beratung und auch von den Landwirten sollte sein, ja, aus sich selbst heraus die Hummusigkeit zu steigern. Das heißt, verminderte Bodenbearbeitung, äh, Verbleib von Ernterückständen, das heißt Stroh, ähm, Zwischenfruchtanbau, tiefutzende Kulturen anbauen, diese Dinge letzten Endes. Ne? Also aus sich selbst heraus die Muskelheit zu steigern, das ist nicht ganz trivial, aber das sollte im Grunde das Ziel sein. Darf ich nochmal kurz nachhaken? Also es ist ja jetzt ähm, im Rahmen der Agroforstwirtschaft äh, wird es ja viel propagiert und Schleswig-Holstein, ich kenne es jetzt nicht gut, aber hat ja zumindest ein gewisses Aufkommen, denke ich mal, bei der Knickpflege und auch sonst fällt ja eine Menge an, an Gehölzschnitt immer wieder an. Das ist zwar nicht immer um die Ecke, aber es ist ja doch durchaus vielleicht möglich, sich da manchmal zusammenzutun mit, mit Forstbetrieben oder so. Also, einfach mal <lacht> in die Richtung gedacht. Ja, sicherlich, äh, habe ich mich jetzt persönlich noch nicht so viel mit beschäftigt. Aber ja, klar, könnte man im Grunde kleingeschmettertes Holz, würde den den Kohlenstoffgehalt erstmal erhöhen. Wann es nun zu ist, wird, das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht genau sagen. Aber klar, kann ein Ansatz sein. Ja, auf jeden Fall interessant darüber nachzudenken, aus also Schleswig-Holstein, ein knickreiches Land. Ich sehe, unser Chat nimmt auch ein bisschen Fahrt auf. Bettina, was gibt es an Fragen aus dem Chat? Genau, einmal haben wir eine Frage an Frau Borgwardt: was mit dem Natrium aus dem Streusalz passiert. Ähm, ja, das ist ja das Natriumchlorid und wie ich bereits sagte, das das kriegen wir nicht rausgefiltert. Das geht in äh, das Grundwasser. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, ähm, der, die Zufuhr ist äh, im Vergleich zu den äh, Mengen, die im Grundwasser an ähm, Salz vorhanden sind, derartig gering, dass das ähm, wirklich nahezu nicht ins Gewicht fällt. Danke. Daran schließt sich noch eine weitere Frage an, ähm, wie es mit äh, Bioziden und mit Fassadenfarben aussieht. Ähm, ja, also was wir natürlich ähm, ausschließlich machen, ist, dass wir die äh, Schadstoffe äh, versuchen ähm, zurückzuhalten, die aus dem Straßenverkehr stammen. Ähm, Biozide und Fassadenfarben äh, haben wir durch den Straßen, durch den reinen Straßenverkehr nicht, sodass wir auch da keine Erfahrung haben, wie wir das rausfiltern, da es bei uns nicht anfällt. Das ist vielleicht auch ein Problem, was Herr Latsch noch beantworten kann, von der Stadtentwässerung. Ja, bezüglich der Eigenanlage bin ich da nochmal angeschrieben wo habe ich gerade versucht, das reinzuschreiben. Ich habe ich missverständlich ausgedrückt. Allen insgesamt setzen sich schlecht ab. Wir haben aber hier in unserem System allen herangezogen, also sprich die Firma Limbus Systems, die sich hervorragend absetzen, um das mal im Verhältnis zu setzen. In der Abwasserreinigung gibt es den Belegschlamm, der setzt sich ab und. Damit er im System bleibt und das saubere Wasser in die Vorflut geht. Die Algen setzen sich drei- bis viermal schneller ab als der Belebtschlamm, falls ich das missverständlich ausgedrückt haben sollte. Ja, und dann war im Chat noch eine offene Frage, die ähm, eventuell auch zum Teil mit an Sie geht, nämlich die Frage, ähm, was mit Bioziden, zum Beispiel aus Fassadenfarben, passiert in dem System. Das darf gar nicht reinkommen. Noch. Sie meinen für die Kläranlage, ja. jede, wenn, die, wenn die Menge groß genug ist, kriegt jede Kläranlage Probleme damit. Und das darf gar nicht reinkommen. Kommt das extrem rüber, dann habe ich schon Probleme in der biologischen Stufe. Wie gesagt, die Algenanlage, wir bauen das Ding ja noch gar nicht. Wir sind dabei, dieses Ding umzusetzen. Wir wissen noch gar nicht, das ist auch ein Teil der Forschung, die Herr Professor Schulz begleitet. Wie weit wirken halt Fremdstoffe oder Störstoffe auf die Algenanlage? Das wissen wir wirklich gesagt noch nicht. Darf ich, darf ich da dazwischen reden? Um vielleicht einmal noch die Frage aus dem Chat final zu beantworten. Ist letztendlich merken wir, äh, sowohl was die Straßen, äh, Straßenentwässerung als eben auch die Stadtentwässerung angeht, äh, darf dieser Stoff schlicht nicht reinkommen. Darauf sind auch dann die Reinigungsleistungen nicht ausgelegt. Also insofern muss da die Quelle als Verursacher abgeschraubt werden und nicht die Nachbehandlung dabei darf ich da nochmal dazwischenreden? Ja, mach mal. Ja, also Christiane Krambeck, also die, ähm, die, der Urban run ein großes Problem sind Biozide aus Fassadenfarben oder auch, was weiß ich, in, in, in Gärten angewendete Pestizide und so weiter. Das ist ein großes Problem und es kommt auch vom Straßen mit in die Gewässer und es kommt natürlich auch bei Regenwasserüberläufen über die Kläranlagen in die Gewässer. Ich denke, das ist ein Problem, das man mit beachten sollte, weil es in den Gewässern großen Schaden anrichten kann. Da Zum kann Beispiel ich, nur in Plön im Tramasee sehen wir das sehr genau, mh. dass der Orbenrand auch von Plön verheerend sich auswirkt. Da kann ich Ihnen aber, wie gesagt, auf die allenanlage keine adäquate Auskunft geben, genau auf Ihre Frage bezogen es ging auch um die Attentionsbecken eigentlich von Straßenablauf. Da müsste das auch mit, also in, jedenfalls in den städtischen Bereich, mit berücksichtigt werden. Aber wir haben ja rein rechtlich nur eine Handhabe, was zu tun. Ähm, für ähm, Emissionsquellen, die auch unter unserem Betrieb liegen. Also wenn das jetzt von Fassaden kommt, die ähm, von Gebäuden, angrenzenden Gebäuden äh, sind, dann haben wir überhaupt keine Handhabe. Also wie Herr Burggraf schon sagte, das ist dann Aufgabe, der, ähm, an der Quelle direkt das Ganze ähm, einzugrenzen. Naja, wir hatten große Diskussionen mit den Schweizern, die dann mit den Firmen verhandeln, ähm, Schweizer Institutionen, die, die verantwortlich sind für Spurenstoffe, dass sie ihre Fassadenfarben eben anders gestalten. Aber bei uns, ich meine, ist es ein Problem für die Gewässer und wenn es dafür keinen rechtlichen Rahmen gibt, dann müsste man einen schaffen. Punkt. Ja, Vielen Dank, für, Christiane, für das Statement. Mhm. Ähm, ich schaue hier nochmal in die Runde gerade. Gibt es noch weitere? Wir haben hier nochmal im Chat ja, eine Frage an Frau Borgward. Da geht es darum, um Bestandseinleitungen, wenn die eben ähm, aufgrund von Platzmangel nicht dem neuesten Stand der Technik entsprechen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ähm, und ob es hier Nachrüstungen geben soll. Also tatsächlich ist es so, dass äh, bestehende Straßen Bestandsschutz genießen. Ähm, nur wenn wir diese anfassen, also wenn wir die umplanen, erweitern und so weiter, dann müssen wir den aktuellen rechtlichen Bedingungen äh, Genüge tun. Ähm, das, was hier angesprochen wurde, gerade bei Platzmangel, das haben wir ja im städtischen Bereich oder im innerörtlichen Bereich. Ähm, da ist es ja schon so, dass das Wasser... Ähm, schon in äh, gesammelt wird und über ja, Leitungen, den, äh, in der Regel den Kläranlagen zugeführt wird als in Mischwasserkanälen oder Regenwasser. Also ähm, im städtischen Bereich haben wir da so die Möglichkeit natürlich nicht, das durch eine belebte Bodenzone zu führen. Ähm. Dann möchte ich noch mal kurz korrigieren. Ähm, Straßen haben keinen Bestandsschutz an sich. Ne? Also da hängt ja eine wasserrechtliche Genehmigung dahinter und die ist auch jederzeit nachträglich von der zuständigen Behörde anpassbar. Jetzt habe Aber, ich also verpasst, wer das gesagt hat. Thierry kurz, auch LBVSH. Okay. Genau, aber zu bestehenden Straßen, die in Betrieb sind, müssen wir ja keine, müssen wir ja den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie jetzt nicht. Wir ähm das nicht, aber da hängt ja auch eine wasserrechtliche Genehmigung an einer bestehenden Straße dran und die zuständige Behörde hätte durchaus dort Möglichkeiten, wenn sie denn wollte, nachträgliche Forderungen an uns als Vorhabenträger anzutragen. Okay, gut. Das aber wird in anderen Bundesländern auch tatsächlich so gehandhabt. Gut, dann schauen wir gespannt in die Zukunft, wie <lacht> sich das entwickelt. Ähm, gibt es noch weitere Diskussionsbeiträge, Fragen oder auch im Chat? Dem ist, soweit ich sehe, nicht der Fall. Dann ähm, ist es qua Agenda an mir eine Zusammenfassung von unserer heutigen Veranstaltung, mich daran zu versuchen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei allen Referierenden für die sehr interessanten Vorträge bedanken und für die aufgezeigten Lösungsansätze. Wir hatten eingangs die unterschiedlichen Eintragspfade beleuchtet und uns dann bemüht, alle Eintragspfade auch themenspezifisch nochmal zu bearbeiten mit Einzelvorträgen. Dr. Michael Trebel hatte die Allianz für den Gewässerschutz vorgestellt, hier insbesondere die Chance über Gewässerrandstreifen, stofflichen Rückhalt für die Gewässer zu schaffen. Die Wasser- und Bodenverbände in Schleswig-Holstein sind auch in die Anlage von Gewässerrahmenstreifen involviert, aktiv und haben auch schon gut ihre Hausaufgaben gemacht, soweit es ging, und widmen sich jetzt eben dem Thema von konstruktiven Anlagen und dem Beispiel, was Frau Dr. Brücker vorgestellt hatte, die integrierten Pufferzonen. Das Thema Beratung wurde wird vom Land Schleswig-Holstein als sehr wichtig angesehen. Und insofern war es für uns sehr wichtig, die Beratung hier zu Wort kommen zu lassen. Und auch der danach kommende Vortrag von Herrn Stender als beratender, äh, beratender Betrieb zeigt ja auch, wie wichtig auch aus landwirtschaftlicher Sicht die Beratung ist für den Betrieb selber, aber auch für das Gewässer. Insofern denke ich, hier eine ganz gute Win-Win-Situation. Und dieses kostenlose Angebot in Schleswig-Holstein äh, darf auch gerne weiter Schule machen. Wir haben uns dann den. Ähm, punktuellen Einleitquellen gewidmet, den kommunalen Kläranlagen. Sehr interessante Zukunftsperspektive für Plön mit einer Nachklärung über Algen, damit verbunden mit einem Mehrfachbenefit was auch Schadstoffrückhalt und Wärmehaushalt angeht. Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Und schließlich hat sich, haben wir uns mit Frau Borgwart dem Thema Nährstoffrückhalt über die Straßen und Verkehrswege ähm, ausgetauscht. Also insofern, wie ich finde, wir haben es haben geschafft, alle Eintragspfade eben zu beleuchten. Einige dieser innovativen Vorschläge stecken ja durchaus noch in der Erprobungsphase, aber sie geben uns doch Hoffnung, als zukünftig wirksame Instrumente zur insgesamten Problemlösung beitragen zu können. Ich denke, aus diesen Ideen lässt sich ein gutes gesamtgesellschaftliches Maßnahmenpaket schnüren, um zukünftig unserer Verantwortung besser gerecht zu werden, die Nährstofffracht in unsere Gewässer deutlich zu reduzieren. Das wäre es von mir als Zusammenfassung. Wir kommen in die Verabschiedungsrunde, Bettina. Ja, genau. Ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die Teilnahme bedanken. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, schon mal auf unsere nächste Veranstaltung ganz kurz hinzuweisen, und zwar am Freitag, den 26.11. geht es dann um das Thema Biodiversität und Klimawandel. Wir haben hier ähm, ähm, in der ersten Jahreshälfte eine Blitzstudie durchgeführt und die Ergebnisse werden wir dann vorstellen. Und das Ganze ist Teil einer ganz großen und langen Veranstaltung und zwar ein 24 Stunden Global Lake Marathon. Ähm, wo wir ja eben in 24 Stunden aus aller Welt, beginnend in Asien bis äh, über Europa und Afrika, dann bis auf den amerikanischen Kontinent ganz viele Beiträge aus, zu ganz verschiedenen Themen hören werden. Genau, dazu sende ich Ihnen gerne dann eine ganz kurze Info noch, sobald wir die ähm, Beiträge der heutigen Veranstaltung und auch die Aufzeichnung dann auf unserer Webseite online haben. Genau, dann übergebe ich nochmal an den Carsten. Ja, das war unser Werbeblock, den wir noch eingeschoben haben. Ähm, ich entlasse Sie nun in Ihren wohlverdienten Feierabend und ich bedanke mich im Namen des Vereins Wasser oder der Mensch und der integrierten Station für Ihr Interesse und für die Diskussionsbeiträge. und würde mich freuen, wenn wir zu diesem Thema auch weiterhin im guten Dialog bleiben, denn nur gemeinsam können wir diese Mammutaufgabe zukünftig stemmen. Vielen Dank und einen guten Nachhauseweg in die analoge Welt.